Alle Infos zur Bestellung habe ich hier hinter dem kleinen i verlinkt und ihr findet sie auch unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich total freuen, wenn ihr nun Lust bekommen habt, euch mit dem Collier zu schmücken und energetisch mit eurer kosmischen Gabe zu verbinden. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke, dass es euch gibt, danke, dass ihr mich dazu inspiriert habt, diese Schmuckstücke für euch zu gestalten. Das hätte ich mich nie getraut, wenn ich nicht meinen YouTube-Kanal hätte, wo ihr mir immer so ein tolles Feedback gebt und an mich glaubt und an meine Art, euch die Astrologie nahe zu bringen. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute mit den Sternen.